Herzlich willkommen! Bei Lena und Miriam geht es heute darum, wann denn bitte eine Suche guten Gewissens als beendet betrachtet werden kann. Lena fragt Miriam danach, denn sie hat den Eindruck, dass sie sich doch immer ein bisschen verzettelt. Hm, meint Miriam, du hast doch die Tabellen, also einmal die für die Recherche, Dokumentation und die für die Suchbegriffe. Die Recherchedokumentation. da kannst du sehen, wann du welche Suchbegriffskombination an welchen Suchorten mit welchem Ergebnis abgesucht hast, gegebenenfalls sogar neue Begriffe gefunden hast. Und in der Suchbegriffstabelle hast du die Suchbegriffe versammelt, die du dann kombinieren kannst, wenn du siehst, dass du auch mit den neu eingearbeiteten Begriffen alle sinnvollen Kombinationen durchexerziert hast dann bist du am Ende. Im Grunde musst du nur, okay, ist heikel, aber im Grunde wirklich nur festhalten, welche Begriffe hast du, wo hast du sie, in welcher Kombination verwendet und was ist dabei rausgekommen. Du wirst sehen, wenn deine Suche zu Ende ist, mit Hilfe dieser Begriffe. Das erleichtert mich jetzt aber. Danke!